Dateiverwaltung ist so ein bisschen der studentische Dreikampf des 21. Jahrhunderts. Anstatt kopieren, lochen und abheften, heißt es am iPad oder iPhone Datei finden, kopieren, auswählen, den Zielort finden, bestätigen, dann die Dateikopie nochmal auswählen und wieder umbenennen. Gerade am Touchscreen oder iPhone wird das gerne mal so zur Tatur und meistens arbeitet man eh gleichzeitig nur an so drei, vier Projekten. Und für die gibt es immer denselben Ablageort. Deswegen dachte ich mir, hey, mache ich doch einen Kurzbefehl. Das dauert bestimmt nur zwei, drei Minuten. <lacht> ja, Pustekuchen. Äh, bisschen länger gedauert. Und damit ich nicht alleine leide, nehme ich euch jetzt so ein bisschen mit auf die Tortur, die es bedeutet, einen Dateiablage-Kurzbefehl zu machen. Dann macht ihr vielleicht nicht dieselben Fehler und wenn doch, dann fühlt ihr euch vielleicht nicht ganz so alleine mehr. Das Konzept, was ich mir vorgenommen habe, sieht folgendermaßen aus. Über das Teilenmenü wird der Kurzbefehl aufgerufen. Der bietet dann drei Projekte an. Artikel, Support, Video. Je nach Auswahl kommt die Datei dann in einen Ordner auf der iCloud und bekommt dann auch noch einen neuen Namen. Ich benutze dafür halt das Projekt, den Projektnamen und das aktuelle Datum. Bei einer Projektauswahl, nämlich Artikel, sucht er dann noch nach Unterordnern in diesem Ordner und bietet diese als Ablageziel an. Und ich baue diesen Kurzbefehl, wie so oft, halt nach meinem Mantra von innen nach außen auf. Ich fange also mit der Kernfunktion an, ich nehme die Datei, sie wird kopiert an einen anderen Ort und dann wird sie umbenannt. Und das Ganze andere drumherum kommt noch dann nach und nach hinzu. Und am Schluss wechsle ich von einer Testdatei auf Live-Dateien und probiere das Ganze sozusagen am lebenden Objekt aus. Los geht's! Als erstes starte ich die Kurzbefehle-App und lege einen neuen Kurzbefehl an. Den nenne ich mal Datei sichern. Und da es um Dateien geht, ist die erste Aktion, die ich hinzufüge, die Namensdatei. Ich tippe mal Dateien an. Da wird er mir schon die richtige Anzeige. Da ist sie, Datei. Zu Testzwecken wähle ich die, denn dort kann ich direkt ein Dokument auswählen. Ich ziehe mal hier kurz die... Dateien-Apper von rechts rein und hier gibt es ein Dokument, das habe ich mal von meinem Belegmanager erzeugen lassen. Da steht ein bisschen was drin, ist nicht allzu groß, sehr gut für Testzwecke. Die möchte ich jetzt dann in den Ordner Tests ablegen. Hier richte ich gleich mal einen neuen Ordner ein. Den nenne ich Dateiablage. So, zurück. Die Dateien-App kann erstmal wieder raus aus dem, aus dem Fenster. Jetzt widme ich mich der Kurzbefehle app Hier tippe ich auf Datei und wenn ich einmal kurz tippe, dann komme ich direkt in die Dokumentauswahl und wechsle jetzt hier in den Shortcuts-Ordner. Da gibt es das Dokument aktuell. Das ist das, was ich sichern möchte. Das soll jetzt gesichert werden. Also Aktion Datei sichern. Direkt dahinter gehängt. Hier kann ich nochmal den Haken anmachen. Nach Speicherort fragen. Beim ersten Test lasse ich das mal so durchlaufen. Ich darf hier also auswählen, wo die Datei landen soll. Ich gehe in den Ordner Shortcuts, Tests, Dateiablage. Da soll es landen. Wenn ich jetzt die Dateien App reinwische und in den Ordner Tests und dann Dateiablage gehe, ist hier tatsächlich das Dokument hineinkopiert. Aktuell mit dem ursprünglichen Erzeugungsdatum, kleine Datei, also selber Name, selbe Datei, aber halt anderer Ort. Und zwei zurück im Originalort. Ist sie weiterhin vorhanden? Gut. Nächster Schritt wäre die Datei umzubenennen. Füge ich gleich mal dazu und die ziehe ich mal zwischen die beiden Aktionen und gebe hier einen Namen. Beispiel. Aktuell. Damit ich unterscheiden kann, ob es sich verändert hat oder nicht. So, ich wische die Datei-App nochmal rein. Und starte den kurzbefehl jetzt und muss was seltsames passiert Hier im shortcuts ordner sieht man schon die datei aktuell ist verschwunden und hier gibt es eine beispiel datei das heißt dieses umbenennen der datei bezieht sich noch auf die auf das bisherige dokument ich klicke jetzt gleich mal auf abbrechen denn das bringt ja gar nichts hier gleich mal den Fehler beheben. Also zuerst einmal benenne ich die Ursprungsdatei wieder in aktuell um. Und dann nehme ich die umbenennende Aktion und ziehe sie nach unten. So, jetzt gibt es hier ein bisschen was durcheinanders Also hier wurde der Bezug geändert, nämlich gesicherte Datei, heißt es jetzt hier. Die wird umbenannt. Und das andere ist hier Datei. Passt nicht mehr. Muss ich direkt auswählen. Lange drauf tippen, magische Variable und eine Verknüpfung wieder herstellen. Kleiner grauer Strich zeigt an, die beiden sind miteinander verbunden. Er übernimmt das Resultat dieser Aktion hier mit rein. Auch das führe ich jetzt nochmal durch. Ich darf wieder sagen, wo es landen soll. Hm, hat sich gemerkt mal gucken im Testsordner sind jetzt zwei dateien aktuell und beispiel aktuell so die lösche ich jetzt erstmal also das umbenennen funktioniert denn im shortcuts ordner selbst gibt es weiterhin diese aktuelle datei jetzt möchte ich nicht ständig den ordner bestätigen, indem das landen möchte. Deswegen nehme ich hier den Haken raus und schreibe hier den Pfad hinein. Shortcuts ist ja schon der richtige. Also das ist der Oberordner, der ist schon ausgewählt. Und ich möchte, dass das Ganze im Ordner Tests Dateiablage landet. Wechsle ich jetzt in der Dateien-App auch gleich mal hinein den Testsordner. Der Dateiablageordner ist leer und ich starte mal das Ganze. Beispiel aktuell funktioniert. Wunderbar. So, jetzt muss ich also nicht mehr jedes Mal sagen, wie die Datei heißt, aber er nennt sie halt immer gleich. Das ist natürlich kontraproduktiv, weswegen ich die Dateien-App mal rauswische und eine weitere Aktion hinzufüge, nämlich eine Textaktion. Also einfach nur eine Aktion namens Text. Und diese Textaktion ziehe ich jetzt hier zwischen und lege hier einen Dateinamen fest. Ich nenne ihn jetzt mal Beispiel und dann tippe ich auf aktuelles Datum. Hier poppt gleich der Editor auf, da kann ich dann gleich ein anderes Format für das Datum wählen. Das passt mir ganz gut. Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten in jeweils zwei Zeichen Format. Oh. Eingabe-Taste bestätigen. So, und das hier soll jetzt der Dateiname werden. Drauf tippen, Text direkt als Variable auswählen und hier auch gleich einen anderen. Namen für die Variable vergeben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Denn hier hat er auch wieder gleich übernommen. Lange drauf tippen. Ne, das ist echt nicht einfach. Lange drauf tippen. Magische Variable wählen. Und gesicherte Datei auswählen. Jetzt. Sollte es klappen, ich wische noch mal die Dateien-App rein, öffne den Testsordner, klicke auf Wiedergeben. Jawohl, Datei gesichert im neuen Format, also der Dateiname im neuen Format. Okay, was bisher funktioniert, ist das Dateien kopieren und anschließend umbenennen. Wie ihr seht, gibt es viel, was dabei schief gehen kann oder unerwartet läuft. Deswegen ich nach jedem Schritt einen Testlauf mache. Zumindest hier im Video. Beim tatsächlichen Ausprobieren bin ich dann teilweise auch ein bisschen vorgeprescht und musste mich dann schrittweise wieder zurückarbeiten, bis ich wieder auf dem richtigen Weg war. Besonders die Aktion Datei umbenennen ähm, funktioniert für mich eher so mittelmäßig intuitiv. Logisch, ja sicher, aber die Logik selbst ist halt ein wenig gewöhnungsbedürftig. Weiter geht es jetzt mit den unterschiedlichen Zielorten, also einer Auswahl an Projekten, die dann jeweils einen Ordner auf der iCloud zugeordnet bekommen. Dafür füge ich die Aktion aus Menü auswählen hinzu. Ich suche nach Menü und da gibt es die Aktion aus Menü auswählen. Das ist ein ganzer Block und den, wo ziehe ich den denn mal hin? Ja, nach dem Aufruf der Datei. Direkt ziemlich weit an den Anfang. Und hier oben im Kopf der Aktion stelle ich mir eine Frage, die mir beim Ausführen dann gestellt wird. Zu welchem Projekt gehört die Datei? Und dann gebe ich hier mal ein. Support Video. Neues Objekt hinzufügen. Artikel. Direkt hier drunter sind gleichnamige Marker entstanden. Alles, was ich jetzt unter diese jeweiligen Marker und noch über den nächsten oder das Menüende ziehe, wird dann nur ausgeführt, wenn eine dieser drei Optionen ausgewählt wurde. Also nur, wenn die Support-Option ausgewählt wurde, wird das ausgeführt, was zwischen Support und Video abläuft. Und alles, was zwischen Artikel und Menüende steht, wird nur ausgeführt, wenn ich beim Ausführen auf Artikel getippt habe. Das klingt jetzt sehr theoretisch, deswegen mache ich das einfach mal vor. Das erste ist, ich möchte, dass der Dateiname ein anderer ist. Dafür kommt wieder meine Lieblingsaktion Text zum Einsatz. Die ziehe ich hier mal in den Bereich Support. Und hier schreibe ich rein Support- minus und dann aktuelles Datum. Auch wieder so formatiert, wie ich es gerne hätte, eigenem. So, diese Aktion dupliziere ich jetzt zweimal und ziehe sie dann in die jeweiligen Bereiche. Also, wenn es bei euch auch so ein bisschen hakelt beim Verschieben der Aktionen, wundert euch nicht. Das ist leider auch unter iOS 15.5 noch so. Das hier wird ja der Dateiname, deswegen hänge ich da jetzt ein Variable konfigurieren hinter. Das hier soll Dateiname werden. Und das wiederhole ich mit jedem dieser Bereiche. Hier unten kann jetzt die Textaktion verschwinden. Sie wird nämlich ersetzt durch die jetzt jeweils separat definierte Variable Dateiname. Da ist sie. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Test, deswegen wische ich die Dateien-App rein. Das ist schon im Ordner Dateienablage offen. Und so kann ich den Kurzbefehl jetzt mal durchführen. So, ich darf das Projekt auswählen. Ich fange mal mit Support an. Klappt ja. Super. Und jetzt nochmal hier. Gleich nochmal mit der nächsten Auswahl ausprobieren. Um zu gucken, ob wirklich alle Varianten funktionieren. Ja, auch Video funktioniert. Und jetzt noch einmal das Ganze mit Artikel. Klappt. Wunderbar. Nächster Punkt wäre jetzt nicht nur den Dateinamen zu ändern, sondern auch den Ort, also separate Ordner anzugeben. Dafür lösche ich erstmal die neuen Testdateien, denn die haben ihren Zweck erfüllt. Klicke auf löschen. Und jetzt lege ich hier neue Ordner an. Drei Ordner, alle leer, alle unter Shortcuts, Tests, Dateiablage. Erstmal die Dateien-App wieder aus dem Bild und jetzt kommen neue Aktionen hinzu. Jetzt will ich hier in diesen Bereichen jeweils nicht nur den Dateinamen festlegen, sondern auch den Dateipfad. Dafür kommt die Aktion Variable konfigurieren nochmal zum Einsatz. Und eine Aktion namens Text. Überraschenderweise. So, ich bin jetzt gerade im Artikelbereich und die Variable nenne ich Dateipfad. Und das Ganze wiederhole ich mit allen drei Dateipfad, Dateiname, jeweils in allen drei Bereichen definiert. So, Datei App reingewischt und auf Wiedergabe getippt. Ich wähle mal Support und es geht schief. Es landet nicht im richtigen Ordner, sondern im Ordner Dateiablage. Warum ist das so? Natürlich, logischerweise. Ich habe hier zwar die Variable definiert, aber sie hier unten noch nicht vernetzt. Dateiname stimmt zwar, aber beim Sichern wird noch weiterhin Testdateiablage angegeben. Ich wähle das ja jetzt in den Unterordnern und... Deswegen, also die Datei, kann ich erstmal wieder löschen. Und hier lösche ich jetzt die Eingabe und wähle die Variable aus. Dateipfad. Dateien-App wieder reingewischt. Ich drücke noch nochmal auf Wiedergabe. Wähle nochmal Support. Und die Datei landet hier. Beeindruckt. Also einigermaßen. Sobald das funktioniert, könnt ihr auch andere Orte ausprobieren. Das Ziel muss nicht im Shortcuts-Ordner liegen. Vergesst dabei nicht die Schrägstriche am Anfang des Dateifahrts, die sind wichtig für das Funktionieren. Und nochmal: Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass jede einzelne Veränderung ausprobiert werden muss. Und zwar auch in jeder Variation. Irgendwo schleicht sich irgendwie immer ein Fehler bei mir ein. Und beim späteren Entdecken gilt das Naturgesetz. Je später, desto... Hä? Übrigens, falls euch das Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr euch mit einem Daumen nach oben erkenntlich zeigt. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert auch gleich den Kanal, denn dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos. So, weiter geht's mit der nächsten Ausbaustufe, Unterordner anbieten. Als nächstes möchte ich hier im Ordner Artikel noch Unterordner erkannt haben und aus ihnen dynamisch auswählen. Ich lege hier einfach mal neue Ordner an. Ich habe jetzt hier zwei Ordner angelegt. Ich möchte halt dynamisch hier Ordner ablegen und wenn der Kurzbefehl ausgeführt wird, soll er in diesem Ordner nachgucken, was es für Ordner gibt und aus denen dann mich auswählen lassen. Dann entsprechend die Datei ablegen. So muss ich nicht jedes Mal meinen Kurzbefehl anpassen, wenn ich hier ein neues Artikelprojekt habe. Er hat ja den Ordner Test Dateiablage Artikel als Ordner hier schon. Den kann ich jetzt auch hier einfach mit dem Namen Ordner abrufen. Draufgetippt. Ich kann ihn direkt auswählen. So, dann ist hier der Ordner direkt verlinkt und ich kann mit der Aktion Ordnerinhalt laden, mir anzeigen lassen, was denn da drin ist, beziehungsweise mir holen, was dort drin ist. Das gucke ich mir am besten gleich mal an. Dafür ziehe ich die Übersichtaktion hinter Ordnerinhalt abrufen. Ansonsten lasse ich eigentlich nichts von dem Kurzbefehl verändert. Müsste also immer noch so weiter arbeiten wie bisher. Also tippe ich mal auf Wiedergabe und schaue mir an, was Ordnerinhalt ausruft, wenn ich Artikel aufrufe. Das Resultat ist eine Liste. Also es sind drei Objekte. Die werden hier so benannt Ordner, Aktivitätsanzeige. Ich fische hier mal durch. Das ist die Textdatei und wieder ein Ordner. In meiner Liste möchte ich keine Textdateien haben, sondern nur die Ordner. Deswegen lasse ich mir aus diesem Ordnerinhalt nur die Ordner, also die Unterordner anzeigen. Dafür muss ich erstmal durch diese Liste durchackern. Das, dafür kommt die Aktion wiederholen mit jedem zum Einsatz. Und dann ziehe ich die Übersichtaktion mal in die wiederholen Aktion. Auch gleich nochmal ausprobieren. Artikel auswählen. Und jetzt bekomme ich nur ein Objekt, kein Eins von drei, sondern nur eins. aber wieder alle drei hintereinander. So, eins nach dem anderen. Alle vier, weil inzwischen ja eine neue Textdatei dazugekommen ist. So, was möchte ich mit diesem wiederholen? Ich möchte herausfinden, welcher Typ dieses jeweilige Ding hat. Und dafür gibt es auch eine passende Aktion, nämlich Typ abrufen. So, auch das wandert hier in die Wiederholen-Aktion. Typ abrufen. Und Typ in Übersicht anzeigen. Genauso wollte ich es. Artikel auswählen. Ordner. Text. Text. Text. Und Ordner. Also zwei Ordner drin sind drin. So, die filter ich jetzt raus mit einer Wenn-Aktion. Nach Typ abrufen. Wenn Typ ist Ordner. Dann möchte ich das in einer Liste haben. Dafür gibt es die Aktion zur Variable hinzufügen. Wenn Typ ist Ordner, zur Variablen Name hinzufügen. Ordnerliste, Unterordnerliste. So, ich will aber nicht den Typ hinzufügen, sondern das Objekt selbst, also Objekt wiederholen, schlecht übersetzt. Wenn nicht, wenn es kein Ordner ist, will ich gar nichts gemacht haben. Die Übersichtsaktion ist jetzt praktischerweise schon hinterm Wenn. Das heißt, es zeigt mir dann auch das Wenn-Ergebnis an. Ich möchte mir aber gar nicht das Wenn-Ergebnis anzeigen lassen, sondern die zusammengestellte Variable Unterordnerliste. So, fröhlicher Testlauf. Unterordnerliste. Möchte ich gerne als Übersicht sehen und das Resultat ist eine Liste mit den beiden Ordnern. Schauen. Das wiederum kann ich meinem Zukunfts-Ich dann mit der Aktion Ausliste auswählen, präsentieren, damit ich die richtige Entscheidung treffe. Ausliste auswählen. So, Sicherheitshalber lasse ich mir das auch noch mal anzeigen. Artikel auswählen. Ja, oh, trifft es ganz gut. Die Übersichtaktion kann jetzt erstmal wieder weg. Ich ziehe sie einfach mal ein Stück weiter nach unten, denn jetzt möchte ich nämlich dies in der Dateifahrtvariable übernommen haben. Und dafür tippe ich ausgewähltes Objekt hier an. Mal gucken, wie das aussieht. Hat es denn geklappt? Ist im Unterordner Fotoverwaltung gelandet. Tatsächlich. Grandios. Das heißt, diese sichtaktion kann ich jetzt ganz löschen und probiere das Sicherheitshalber nochmal mit dem zweiten Ordner aus. Tatsache, ein Objekt. Also jetzt kann ich damit dynamischen Unterordner ablegen. Ich lösche mal wieder die ganzen Zwischendateien. Nächster Schritt ist natürlich, jetzt noch den Dateinamen anzupassen das ist ja eine der einfacheren übungen dafür muss ich nur die beiden aktionen hier nach unten ziehen Jetzt sollte auch noch der Dateiname mit dem Datum versehen und dem Unterordnernamen angepasst und gesichert werden. Ja, und zugegeben, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Wenn ihr da beim ersten Zugucken jetzt nicht ganz mitgekommen seid, ist das überhaupt kein Problem. Das ist auch mehr, ja, ich sag mal, Kür als Pflicht. Ähm, was ihr euch auf jeden Fall merken sollte, ist die Wiederholen mit jeden Aktion. Denn die ist hervorragend, um halt mehrere Objekte gleichen Typs nacheinander durchzuackern und eventuell zu filtern oder so etwas in der Art. Ich habe die schon mal ordentlich gewürdigt in einem anderen Kurzbefehl, nämlich dem Beleg Manager Pro, da gibt es ein Tutorial, könnt ihr oben jetzt äh, auf das i klicken. Kommt aber auch im Abspann nochmal. Da erfahrt ihr dann mehr zu den beiden Wiederholen-Aktionen. Wiederholen mit jedem und wiederholen N-Mal. Naja, warum habe ich jetzt die harte Nummer gemacht, bevor ich eigentlich den Kurzbefehl zu Ende mache? Die eigentliche Hürde kam nämlich erst am Schluss, als ich dieses Kurzbefehl-Tutorial aufgenommen habe. Und dabei dachte ich, das wäre jetzt eigentlich nur noch Formsache nämlich den Kurzbefehl scharf zu schalten und auf echte Dateien loszulassen. Jetzt geht es nur noch daran, dass ich nicht immer nur dieselbe Datei sichere, sondern jedes Mal auswählen kann, welches Dokument denn hier drin landen soll. Dafür öffne ich hier den Reiter der Kurzbefehleinstellungen und im Tab Details schalte ich im Share -Sheet Anzeigen an. Dann entsteht hier ganz oben eine separate eigene Aktion. Und in der kann ich dann festlegen, was ich denn diesem Kurzbefehl alles übergeben kann an Inhalten. Tippe ich mal auf beliebig, Entfernen und hake Dateien, PDFs, Text, Formatierter Text an. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Wenn es keine Eingabe gibt, soll der Kurzbefehl nach Inhalt fragen, nämlich nach Dateien. Und jetzt wird es natürlich heikel, weil ich dieses Element entferne. Und dann muss ich mal gucken, wo es denn überall fehlt. Ich mache das zu. Und überall, wo jetzt ein roter Objektname auftaucht, muss ich ersetzen. Hier unten. Der einzige Ort ist ja praktisch. Jetzt lange auf den Variablen Platzhalter tippen. Kurzbefehl-Eingabe wählen. So, Datei sichern heißt dieser Kurzbefehl und jetzt kann ich zum Beispiel in die Bildersammlung gehen, ein Screenshot auswählen, auf das Share-Sheet gehen, den noch geschickter zu benennenden Datei sichern Kurzbefehl auswählen. Da wähle ich jetzt mal Artikel, Fotoverwaltung. Ja, ich darf auf die Bilder zugreifen, das ist in Ordnung. Und jetzt muss ich mal die Dateien-App öffnen und mir angucken, was da passiert ist. Ja, und da habe ich dann die Aufnahme abgebrochen, weil egal, was ich versucht habe zu tun, Egal, was ich unternommen habe, ich habe es nicht hinbekommen, aus der Bildersammlung heraus eine Datei zu sichern über diesen Kurzbefehl. Stattdessen bekam ich halt Fehlermeldungen. Du hast nicht die erforderlichen Zugriffsrechte. Und dann habe ich herumprobiert. Ich habe natürlich die... In den Einstellungen habe ich unter Datenschutz die Datenschutzeinstellungen zurückgesetzt und neu einrichten lassen. Dinge umgestellt und neu eingerichtet. Das einzige, was einigermaßen funktioniert hat, war die Kurzbefehleingabe zu konvertieren in JPEG beispielsweise und dann diese anstatt die ursprünglichen Datei zu sichern. Aber um ehrlich zu sein, ist das nicht unbedingt zielführend, denn beispielsweise Bildschirmfotos liegen als PNG vor und als JPEG sind die nicht höherwertig und Außerdem größere Dateien. iOS-Geräte nehmen inzwischen im HEIF-Format auf, also im platzsparenderen und farbtieferen Formaten. Also alle Bilder vorher in JPEG zu konvertieren, ist einfach für mich auch nicht zielführend. Deswegen habe ich das rückgängig gemacht und behelfe mir jetzt mit einem anderen Workaround. Dafür gehe ich ganz am Anfang des Kurzbefehls. Und nehme die Sharesheet-Aktion und deaktiviere den Haken Bilder und Medien. Tippe auf Fertig. Und wenn es keine Eingabe gibt, sage ich Anfordern Dateien, wechsle ich auf Fotos. So, das heißt, ich kann weiterhin per Sharesheet Dateien in diesen Kurzbefehl äh, schicken und äh, leider keine Fotos. Aber wenn ich den Kurzbefehl selbst aufrufe, dann startet er eine, einen Aufruf, eine Datei aus der Bildersammlung zu suchen. Und dann funktioniert das Ganze komischerweise. Jetzt muss ich mich halt an dem Kurzbefehl anpassen und nicht andersherum. Aber solange dieser Programmierfehler in den Kurzbefehlen besteht, ist das für mich ein gangbarer Workaround, mit dem ich leben kann. Dieses Tutorial ist unter iOS 15.5 entstanden. Mit ein bisschen Glück hat Apple den Fehler schon behoben und ihr habt das Problem gar nicht mehr. Meine Erfahrungen mit Kurzbefehlbasteleien sagen aber, wenn irgendwo ein Fehler verschwindet, taucht an einer anderen Stelle ein neuer auf. Und deswegen habe ich jetzt halt hier auch so ausführlich beschrieben, wie man geschickterweise diesen Fehler eingrenzt. Was ich auch gleich obendrauf nochmal als Tipp mitgeben will, ist, hört irgendwann auf und macht einfach mal irgendwas anderes. Ich war gestern Abend zum Beispiel noch irgendwie anderthalb Stunden dabei, diesen Fehler zu finden und versuchen einzugrenzen und habe mich dann irgendwann im Kreis gedreht. Habe mich dann einfach hingelegt und heute Morgen einfach nochmal einen kleinen reduzierten Testkurzbefehl aufgebaut und dann festgestellt, es kann nur ein Programmierfehler sein. Und da kann ich ja rumbasteln, so viel ich will. Deswegen habe ich einfach ähm, ein Apple-Feedback eingereicht, also eine Fehlermeldung. Hab dann meinen Workaround gebaut und bin jetzt dabei, dieses Video zu drehen. Das war es jetzt auch erstmal zum Dateienschaufeln per Kurzbefehl. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, eure Fragen, eure Gefällt mirs und eure Abos. Im Blog, Link findet ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr den Kurzbefehl herunterladen und ausprobieren. Ähm mein Tipp ist aber, baut ihn euch am besten nach dieser Anleitung nach, denn dann wisst ihr genau, wie er funktioniert und könnt ihn euren Bedürfnissen perfekt anpassen. Vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß beim Automatisieren. Tschüss!